Ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Danny die Wie heißt du? Willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Heute mit dem Level Blackout Basement. Los geht's. Ja. ja, pass auf, weil in diesem Level oh, nee. wird's manchmal dunkel. Ich hatte sogar mal so so ein Level in äh, Super Mario Maker 2 Da hat tatsächlich einer nachgebaut. Okay. Ja, voll ja. nervt äh. Die Gegner werden da unsichtbar Ja. Alles wird unsichtbar, bis auf die Affen. Ja, so ein ganz kleines bisschen kann man sogar sehen. Sehr ja gar nicht, ey. So ein bisschen die Streifen von den Dingern. Aber ja, das ist trotzdem was, Helligkeit Ich war manchmal bei da unten <lacht> ja. Wenn da einfach zu dunkel war. Oh, nö! Ich bin runtergerutscht. Aber es, das ist ja nicht so schlimm, wir sind ja bald fertig mit dieser Welt. Ja. Es ist ja nämlich nur das Level und das Boss-Level. Das einzige von, was wir sehen sind, sind, die Fässer und die Bananen. Wir sehen doch nicht mehr die, die Statuen. Wir geben natürliches Licht ab, als Affen. Natürlich. Das, kreist auf das, Leben. das ist Kreislauf des Lebens. Wie auf Sonne. euch das denn noch erklären, liebe Kinder? Und so wie Qualen unter Wasser, man sieht einfach unser Licht so. <lacht> genau. Alter, das sind ja für viele gewesen. Ich bin nicht auch. Ja. ja. Okay. Was? Okay. Ach Mann, das ist sogar der, das ist sogar der Checkpoint. Hoppa, Aber. das ist ein Klump. So nervt und aus so ist irgendwie nicht so, nicht so schlimm. Ne? Nee. Man weiß nicht viel schlimmer machen können. Sagen das ist so, dass sonst das passiert dann wirklich noch. Wir ganz schön knapp. ey. Ich kann nicht sehen, die die mal, mal Lese Meine Lesebrille, ich habe keine Lesebrille. Das mir meine, gehen. du hast keine oh, doch. Nein. Würde ich mich da runterfallen lassen? Nee, nee. Nee, nicht wirklich. Also so Bananen, nee. Aber ich glaube, dass hier sogar irgendwo ein drin dabei ist. <lacht> da, da unten die Banane. wir hat alles verraten. Ja sehe gar nichts. Okay. Äh, will ich halt werfen oder... Ich hab, keine hab ich getroffen. <lacht> <No>. uh! <lacht> Wo? Wo kommt hier? Nein. macht zehn Stück von denen. Ja. da wäre jetzt gewesen. <lacht> Da ist noch ein... Ja. Da ist noch ein Sigurd. Da mich noch da noch fassbar Das habe ich schon weggeputzelt. Und Mit Schwackes. Oder wo gehst du noch mal ins Bonuslevel? Nee, das Bonuslevel ist nicht mehr da. Okay. Na gut, müssen wir Level Machen wir uns da eben nochmal. Das war ja ein leichtes Level. Ja, irgendwie schon. ich auf Basement! Und Boss Dumpfbrump. Was? Dump Weißt du wie, wie das auf Deutsch heißt? Das heißt Herr Dumpfbacke. Oh. Das ist kein Witz. Ah! Ich hab den nicht gesehen, ey. Ich hab gesagt, ich bin stolz, ich dampf Die Dampfbucke. Dumpfbucke? Hm. Hey, Wann ist doch da der immer Dumpfbacke genannt? Ne? Ja. <lacht> Folge ja, stören. Du so. sollst jetzt vielleicht erstmal vorausgauken, alles töten und mhm. dann. Ja. Man hat ne? Ja. Warte, Moment. in das Bonusspiel gehen, dann wird doch alles wieder resettet. Oh, oh mein Gott. da ja, war doch schon im Bonusspiel. da ja, ist jetzt schon aktiviert, ne. abgecheckt. Oder? Ah. ah, klappt ab. Klappt ab. Au, au, au. Ich mag es wirklich einfach nur au. <lacht> Ich dachte, warte mal. Ja, du musst ins boden spielen, damit er da auch runtergefallen kommst. Ja. Also ah. nicht. Dann müssen wir es auch noch frosken. Nein. Ja, Oder du kannst halt immer ablegen. Ja. vielleicht Welche Idee? fast oh. Hab ich gar nicht gesehen, weil ich den getötet Nein! Ja, und jetzt. da kam ich noch fast ne? Ne, ich glaube, ich kann nicht mehr. Oh, so, warte mal. Na, ah, du musst sterben. Na. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da unten irgendwo sterben bin da da oben gelandet naja oh mit, mit den checkpoint dann ist das gar ja nicht so schön ja, würde ich gerade sagen Heute noch was geht mit dem Projekt. Wir sind schon bei 81% oder so. 83. Noch besser. Ich, das wird schon... Das wird schon mein, mein, mein bester. Wir werden dieses Projekt noch heute vollenden. Damit du wieder Material hast. Ja. Was bin ich für eine gute Seele, die ständig Material gibt. Ich sehe halt gar nichts. Gut. Ich, ich hätte sogar eine viel bessere Idee Wir hätten einfach, einfach das Metallfass in die Wand werben sollen, und uns da drauf stellen sollen und einfach durchrollen können. Ähm, war ja, danke. Ja, aber dann wäre ja nicht dagegen gekommen, oder? Doch, dann wäre es erst so rechts und rechts abgeprallt. Halt, da ah. abgeprallt. Ah. Dann dagegen geflogen. Ah. Okay, so das war äh, Blackout Basement. Und jetzt kommt Boss Dump Drum. Boss, blöde Trommel. Ah, Herr dumpfbacke das ist so. Einer eine der, der langweiligsten Bosse überhaupt. Weil das Einzige, was du machen musst, ist, die Gegner zu besiegen. Das ist alles. Mehr musst du gar nicht machen. Das ist halt ein riesen Würfelbecher heute, warte. Ja. Ich hab jetzt, wer das jetzt weiß nicht, eine riesen Herausforderung, aber hier? Ja, aber hier ist dann absolut gar nichts. Okay, dann wird vielleicht von Zeit zu Zeit ein bisschen schneller. Warte. Okay. Das war's. Geil. Cool, ne? gewinnen eine Banane, yeah. oh. die okay. ist fürs Mittagessen. Schimpfkabern, so oh, sollen wir erstmal speichern. Ich würde mal sagen, wir speichern erstmal. Da wir mal sehen, wie viel Prozent wir haben. Ja, weil so viel ist es ja nicht mehr, weil es nur noch eine reguläre Welt Und wir haben 86 Prozent. Nice Sache. Um aus der Welt herauszukommen, musst du erst den erreichen. Ja. Voll erbt hält. So, Chimp Kaverns, Affenkleinhöhle, Tanked Up Trouble. Oder aufgetankter Ärger. Ja. Okay. So, das Lustige Hier müssen wir halt immer wieder diese Fässer einsammeln, damit auch unser durch Batterien betriebenes. Äh, Uns durch Batterien betriebene Plattform nicht runterfällt. Das gleiche, Aber wenn wir einmal verpassen, haben wir verkackt. Ja, so ziemlich. Hm. dann einfach nur an oder? Ja, nee, fällt die Plattform sogar runter. Boah. Dann fällt die Plattform einfach in den Abgrund. Oder, oder wie ich gerne sage, den Abgrund. Hm. Äh. Okay, das Ende da. Wollte schon da? Checkpoint. Hm. Sieht aber noch relativ schillig aus. Was von diesem Gimmick absieht. bleibt kurz stehen wenn einer getroffen wurde genau auch Mann. ich habe <lacht> da noch getroffen die plattform ist runtergefallen tank travel voll bedrohlich damit wenn die die, irgendwie die ganze Zeit durch läuft und so ein Riesenaffe schnauft ja. den so die ganze Zeit in den Nacken. Oh. Oh, oh, oh, oh. Nein. Also die Plattform bleibt kurz stehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Zu früh! Ein bisschen zu früh. Wir sind so viel Trial and Error, ey. So viel so. Oh Mann, wir sind ja schon in der sechsten Welt. Wir sind schon in der letzten regulären Welt. Ja. Da kommt halt noch der, der Kampf gegen den fetten Alligator ja der ist irgendwie in Smash reingeschafft hat keine Ahnung wieso ja oh. okay keine Sorge ich komme noch dran. ich habe doch alles unter Kontrolle Angst, Bruder ich komme, hm. Na, ich komme da schon dran ich komme davon dran Bruder ich kann Angst auch, Bruder ich will noch ein paar Wir geben nur ein Ding. Ja. Ah. Nee. Mm -hmm. Rollt nicht rollen, nee. Ja, oh. ja ich die ganze Zeit Y gedrückt halten. Was, du kannst nicht die ganze Zeit y halten? Ja. Na, also, ich kann das locker. Ich muss doch mal anhalten. Raucherpause machen. Raucherpause machen. Ah. Meine Pillen, ne? Ja, meine Pillen nehmen. Ja. Ganz ruhig die ganz ruhig. Also, merkt man einfach nur so einen Atem in dem Nacken. Warum nicht bedrohlich? Ich meine, wir sind zwei Affen. Wir sind zwei Affen, was erwartest du denn? Die Kong existiert doch nur, um an die, an die hippere Generation ja zu appellieren. Aha. Nee. Oh, jetzt hab ich schon mal. Nein. Oh. der ja gleich ein Schnellverhältnis, glaube ich. Nee. Doch, nein. Ich nein. Nein, Spiel schwerer als Cuphead. Das kannst du so nicht sagen, Das Da ist um einige schwerer. Ich bin schwerer als Cuphead. Weil du noch nie gespielt hast. Das ist bei Cuphead ja auch nicht. Ja. Aber mit Cuphead hast du sich schnell die Steuerung gewöhnt. Ja. Und hier nicht so. weil nicht irgendwie jemanden gesehen, der hat es noch nicht mal am Tutorial ja vorbei geschafft, ey. Okay, ja. Alter. Das muss ja ziemlich ein ziemlicher Noob gewesen sein. Ey, also diese Rage Compilations von kappe die sind voll irgendwie, weiß nicht. Leute richtig können überhaupt nicht zocken habe ich so ein gefühl wenn du schon nicht irgendwie weil ich das schaffst irgendwie über die säule zu springen im tutorial dann ja, okay. ist, das, ist das vielleicht irgendwie ein zeichen dafür dass du das spiel nicht ich so kann gut kannst ja oh, ich war immer noch oh. bin so fett für das spiel <lacht> Was? Ich bin so fett, ich komm überall ran. <lacht> du bist so fett, du kommst überall ran. Meine Schwabbelwaden, äh, Schwabbe die tun alles hier, hier berühren. <lacht> Kommt das ins Fest auf? <lacht> ich mein, das Projekt ist ja relativ kurz, ich meine sogar, ich glaube sogar noch kürzer als äh, Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World. Weil Ich mein, der wievielte Part ist das jetzt, der 6 oder der 7? Der sechste ist das. Und wir sind schon fast fertig. Ich würde sagen noch ein maximal zwei Pass noch oder sind wir fertig mit dem Spiel. Ja. Ich würde sagen zwei. Meinst du zwei? Diesen und ja okay, vielleicht doch noch drei, weiß ich nicht. Nee, ich ich glaube drei nicht. Ja, den, den wir uns anstellen, Das also. ja, stimmt, weil die Level in dieser Welt sind nicht ohne. Hier wir äh. noch... Nein. schon hat jetzt hier fragt, ne? nee oh. okay egal ja danke nee, wir haben nicht alles wir haben nicht alles das ist einfach so nicht egal gehen wir erstmal weiter in, die, in manic manic kurs Oh Gott, das ist ein schwieriges Level. Ich freue mich. <lacht> oh, da ist ein Bambi. <lacht> du meinst Rambi. Bambi. Bambi. Jo, was geht? Bambi? Oh. Nein, hier geblieben brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas aber yeah. ja, ja Bambi. Oh, ich das gemacht hat sich voll angepasst irgendwie das sound brauchen ja, wir dafür irgendwas stimmt nur für was Ich wurde getroffen. Ich hatte fast geschützt. Hier für. Äh. Ah. Okay, egal. Ich habe gerade... Wieso das denn? weiß also nicht. Das habe ich manchmal halt. Ja, hallo. You are back. Da muss ich muss gerade Ballerspiel nochmal machen. Ja, wäre vielleicht besser. Vielleicht wäre es auch erstmal besser, mich rauszuholen. Hey! Ach so, ach so ja, stimmt. Oh. explodiert. Oh. Zwar und ich halte immer an, wenn ich einmal am Rollen bin. Oh. Ich jetzt eh gleich schön eh an den da und oh, den. Nee, ich wollte noch mal kurz sterben. <lacht> ja. Das war jetzt gerade am Anfang auch ein großes Level. Na klar. Gott! <lacht> ich habe so türme da. <lacht> ich will nicht mal. aber auf die Klippe da gerutscht. Das war ein Cliffhanger. Ja. Aha! Da habe ich mich jetzt gerade voll überrascht, ey. Wie ja die Level in dieser Welt sind nicht ohne. Okay, dann noch ein Fass oder so. so wut <lacht> hm. hast du das gesehen, Didi? ja, ich habe das gesehen, Donkey Kong hast du das gesehen? <lacht> und deswegen ich gehe ich zu einer anti <lacht> Oh, ich mich doch an. Du, du springst nicht auf den, du kannst ihn einfach so töten ich wollte ihn aber in die luft jagen Uah. ich will ihn einfach von hier aus okay <lacht> <lacht> ah. oh. Ich finde irgendwie, wie Tingle Tangle Bob aus Simpsons, Hat er immer so einen in so eine Hake da reinläuft. Verdammt, muss es jetzt töten, ne? Das muss jetzt sein, ne? Ich krieg so an Kotz in hier. Oh. Nein. <lacht> du dann immer in den selben. Jetzt wir rein. Ja du auch. in oh. Den ja. Oder den Nein. auch nicht. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr so weiß ich nicht irgendwie was kaputt machen wollt und es dann einfach nicht hinkriegt? Ich meine in Real Life. Ja. Kennt ihr, wenn ihr einfach so sitzt, ihr zockt mit den Kollegen und dann wollt ihr auf einmal richtig <lacht> was kaputt machen? <lacht> <komm> <lacht> ich möchte mal einfach den Let's Player Funk Royal zitieren mit den Worten: Ich will nach ne, ich will nach Japan gehen und einfach irgendwie von nintendo irgendwas kaputt machen Was? und wenn es nur ein gameboy ist aber ich möchte ihn in japan kaputt machen <lacht> wieso das denn also um die ehre geht um die ehre das ist für eine ehre bruder aus ja und soll's aber ah, wir haben nicht alle so. oh. <lacht> wir müssen sowieso rein. Ja. okay machen wir den nächsten level ist die mine ja. das ist die nebelmine <lacht> Sich da kaputt machen das halt ahnung weiß ich nicht auch <lacht> <lacht> ah. no, oh, damit kaputt herrlich warte mal da unten war was ja. äh, soll ich zurückgehen oder? nein du solltest weitergehen <lacht> oh, jedes mal auch. ich da gegen irgendwann was hinter mir steht ey er das ding nicht auch noch vor sich halten das ist voll nervig bin gestolpert zerstörung oder man könnte, kann das spiel war auf man könnte glaube ich gar nichts ja ne? jetzt getroffen ja. Nee. ist ja klar ich glaube, das Spiel will dir nichts gönnen. Ja, so, er hat schon mal nichts gemacht. <lacht> oh, das Ding. <lacht> ah, ach. Nein, nein, nein. Nein, das sind keine Bananen. Ja, <laughs>. das ist ein Bärenplatz. Okay, wart mal, ich habe eine Idee. jetzt noch nicht mal was jedes mal <lacht> jedes mal was ist das was ist das danke <lacht> das hat noch getroffen ne Now ist mein Turn. Now it's my turn to save the world. Moment mal, wir retten überhaupt nicht die Welt. Naja, irgendwie nicht. Ohne Insel. Wahrscheinlich. Oh, was geht? Hier was? Aber oh, was ist hier? K. K. erst. Oh! Also, okay. Das N. Das G. Und Expresso. Adidas. Super, ich soll mal einen Werk hier schieben. Ey! da geht er Er braucht mal bestimmt für irgendwas. Nein! Ich hätte jetzt TNT hier gebraucht. Wo gibt's denn auch noch irgendwo TNT? TNT, ich brauche TNT. Nee, so ein Fass, aber. Ja, ich brauche mal ein TNT-Fass oder irgendein anderes Fass. Hatten wir überhaupt schon ein Checkpoint? Ja. Hat wirklich? Ja, haben ja, schon ein. Da läuft eine Weile ja. Durch. Wir sind durch. Und haben nicht alles gefunden. Ja. Yeah. Wir haben 29 Minuten. 29 Minuten, okay, dann machen wir mal, machen wir nächstes Mal mal mit Lupi live. Wirklich Lights, aber natürlich werden wir, wir rauskriegen, natürlich erstmal alle zu finden. Das glaube ich drei Level sind, ne? Ja. Gott. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. bye bye. Right.